Ich habe eine Verlosung vorbereitet. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das ist mein Heiligabend-Special. Ich brauchte halt irgendeinen Special für den Heiligen Abend. Ich habe mir eine einfache Verlosung ausgesucht, aber nächstes Jahr gibt es etwas besseres. Der Gewinner der Verlosung kann mit mir Fortnite spielen. Wow! Das heißt, wir spielen eine Stunde, in der wir Unsinn machen und Spaß haben oder wir kämpfen gegeneinander. Die Bedingungen sind jedoch, dass man über 9 ist und unter 16, das heißt 10 ist okay, 15 ist okay, 9 ist nicht mehr okay, 16 ist nicht mehr okay. Man darf kein Hater sein, man muss Deutsch sprechen können, und am 27.12. um 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr Zeit haben. Ihr nehmt teil, indem ihr einen Kommentar mit dem Hashtag PWGR, also Play with Gastrored, schreibt. Und ich werde morgen, also am 25.12. um 12 Uhr auslosen. Ich wünsche euch viel Glück, ein frohes Fest. Denkt daran, dass heute ein Video kommt. Und tschau's bis zum nächsten Video.